Und junge Frau, was haben Sie zu dem spanischen Strand zu sagen? Ja, das ist wirklich herrlich, toller Sandstrand, herrliches, warmes Wasser. Alter Teufel, wo ist denn deine Badehose? Die hat die Mama mitgenommen. Die hat die Mama mitgenommen. Ja. Mutter, ich habe gerade einen Arsch gefilmt, einen Fetten. Knackig ist der. Knackig, sagt man jetzt schon so dazu. Ja. Knackig. Ja, hier ich nicht. Was passt denn? Hier ist ein paar solche Meerespflanzen. Lass mal sehen. Ja, ja, ja. Jetzt, jetzt, ja, äh, super. Sorry. Bleib halt stehen, ich bringe meine Kamera schon in Position. So. Ja. Was willst du jetzt mit den Pflanzen machen? Eine Meeresdekoration. Das heißt, du musst die erst einmal trocknen, die Kacke. Ja, die müssen getrocknet werden. Boot. Also kein Algensalat, wie du das immer planst. Nee, doch das wird nicht gegessen. Das ist so ein Eco, da wird was gepostet. Die Stillleben am Strand. Ja, da bin ich mal gespannt, wie viel Jahr das dauert. Also diese zwei Stühle, diese zwei Stühle und das Boot und die kleinen Kinderstühle. So wie die zwei Bälle in diesem Boot haben wir heute geschenkt, bekommen auch den Hula Hoop Reifen von einer englischen Familie, die zurückfliegen musste, Urlaubsende und so. Ne? Und es leider nicht den Flieger mitnehmen konnten. Und bevor sie es müssen, haben sie es dann uns geschenkt. Ist alles top in Ordnung. Und ich sage an dieser Stelle dieser Familie nochmal ganz herzlichen Dank. Okay, to the family, was give us the present of the chairs and the boat and the balls? I say my special thank you. Ja, außen hast du nur einen Haufen Sand dran hängen an dem. Mutters Füße entsanden. Die revue werden poliert. Ja, weil sonst hast du so viel Sand im Wohnmobil, dass das nimmer boxt echt. Was schaut er die Mutter an? Streckt wieder ihren dicken Popo raus. Sag ist denn der dick? Was schaut er den an? Richtig quadratisch erscheint er im Bild. Was? Quadratisch? Halt <lacht> Hehe. Vater ist wieder böse. Ich sag, es ist quadratisch, aber kein Quadratpopo. Naja, viereckerte Augen vom Fernsehklotzen, das wissen wir, dass du hast. Ja, ich bin die Ja, genau. Ich so viel. gar keinen Empfang bei, das hat er nicht geschissen. Ja, dann musst du halt einmal ein LMB einbauen. Achso, da bin ich ja eh zuständig und dann war sie weg.